Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Wir sind nun kurz vor Spike4, denn hier an dieser Stelle ist das Ende. So, gegen sie haben wir glaube ich schon gekämpft, ne? Mm. ja, ich glaube, wir haben gegen die schon gekämpft. Ich habe nicht alle Pokémon gefangen, aber ihr wisst ja auch wieso. Hier gibt es nochmal Kloptopus und das Pokémon da. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal in die Kommentare gucken, ob das neu ist oder nicht. Und das wo weiß ich gerade tatsächlich nicht. Hier ist ein Item? Nein? Okay. Leider Nein, nicht. Aber hier ist ein Item, das wollen wir uns noch kurz. Eine Scope-Linse. Okay. Oh! Ein Mautzinger. Das kann gerne abhauen. Ja, komm, Level-Farm hab ich jetzt keinen Bock zu geil hier. Ja. So, ähm... Hier wollen wir noch nicht lang, wenn, soweit ich weiß, ist das der Weg zurück. Na, ja, das ist der Weg zurück, um dann zur achten Arena zu kommen. Gegen Roy. Und damit die Challenge abzuschließen. Oh, ist ein Rapper. Let's go. Mein Pokémon und ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Singt, tanzt. Das ganze Leben ist eine Party. Okay. Ella und Gavin oh, okay, warum war das jo Schwarz? was? W wollt ihr mich irgendwie umbringen? Warum haben die solche starken Pokémon? Also Bäh. Bäh. Bäh. Bäh. Hmm. Hmm. Hmm. nicht so geil jetzt. Aber naja. Machen den erstmal down. Tschüss. So, Zwolle, komm, sag mir, du kriegst das, ähm, Maracamba, glaube ich, heißt das, oh, One It Down. Nee, schade. Im Volltreffer war das sogar noch. Oh, Gott, Doppelkrieg ist keine starke Attacke. Gigasauger, oh, ich wusste es, komm, geht auf dem Intellion. Dann schießt einfach mit Intellion ab und dann war es das. Komm, warst Heiß, Als Game, schnell sehen So easy. Kopfnuss. Glaubt Zollungssteller? Nein. Maracamba hat H2O-Absorber? Willst du mich eigentlich veräppeln hier? Das Ding. Das Ding soll H2O-Absorber haben. Weil es ein Kaktus ist oder was? Wo. Okay. Super. Drop arm. Ah, zum staunen Staun. Und Level up für niemanden. Tanz macht definitiv fröhlicher als Kämpfen. Yeah. Pokémon Attacken alles in den Topf. So viele Glücksgefühle verliere nicht deinen Kopf. Yeah, Rime Master. In einem Tanzduell hätte ich nicht verloren. Wir beide sollten uns in Zukunft mehr auf unsere Stärken konzentrieren, glaube ich. Immer wenn ich verliere, muss ich irgendwie ein paar lahme Reime loswerden. Naja, lahm fand ich die jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Lahme Reime finde ich, wenn sie kaum reimen. Wenn sie schon etwas reimen, aber nicht wirklich viel. Oh, reicht. So, wir werden demnächst mal wieder Poké campen. Aber jetzt nicht, jetzt gerade habe ich keine Lust. So, hier ist irgendwas los. Was ist denn los hier? Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Wie soll ich denn jetzt den Unlicht-Arena-Leiter zum Kampf herausfordern? Wieso haben die das Reuter runtergelassen? So kriegen wir den nächsten noch nie. Hey, Maike, hier drüben. Oh, Mary, glaube ich, hieß sie. Es ist einfach die Okay. Ah, die, da ist sie. Okay. noch ein Item gewesen? Drei Caps sind Mega Block. Schön Geld machen damit. Hi. Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Weshalb weiß ich, deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du nicht Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen aber da wir Rivalinnen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Sehr gerne. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bisher hervorgekämpft. Und wie ich dir ja schon mal gesagt habe, das bitte dir richtig als Rivalin. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Okay. Es gibt viele Leute, die sind sehr, ähm, ähm, Rule Four auf Mary, könnte man sagen. <lacht> ich kann's verstehen, aber ich kann's nicht nachvollziehen. Ich es nämlich nicht, oder wie sagt man, äh, nein, ich find's hier nicht ganz so geil. Weiß nicht, so eher All Black und zu so dieser gefühlt emo look ist nicht so meins und ihre persönlichkeit ist nicht schlecht ich mag sie ich finde sie sympathisch aber Ich finde sie nicht so nice wenn die versteht was ich meine Und viele mögen die so sehr Mopeko! anscheinend die mir gesagt die hat nur unlicht pokémon das wusste ich sogar gar nicht habe ich gar nicht bemerkt. Aber das soll wohl so sein Trotzdem hat sie keine Chance gegen mich So, Zwollok, level up Was hat sie denn noch? Toxiquark Hey, ich habe ich schon seit Pocken nicht mehr gesehen Ja, seit Pocken habe ich den nicht Nee, warte, Pocken war doch die Vorentwicklung hm. Verdammt Wann habe ich den denn zuletzt gesehen? Vielleicht ein XY? Keine Ahnung. So Kursi. Komm nur mal kurz raus. Ich ganz lieb, kursi. Ganz toll. Ja. Du machst das gut, kursi. Ich vertraue dir. Oh. Das macht mich wütend. Was willst du? Oh. Da werde ich aber sehr verwirrt. Ähm. Um. Mach mal. Oh oh. Oh oh. Das hat sehr weh. Kursi hat echt keine gute Verteidigung. Ich brauche irgendein Verteidigungs-Item für Kursi, ganz dringend. Wenn du dich jetzt selbst schlägst. Ich wollte gerade sagen. Dann hätte ich dich verbannt aus meinem Land Spaß. Ähm. Um. Ja, Aber lasst uns das Pokémon doch wieder lieber wechseln zurück zu Italian, denn der kann am besten, glaube ich. So wir werden heute nicht die Arena machen, also nicht schaffen, denke ich mal. Was gibt ja so wie immer, schätze ich meine eine Arena-Challenge, vermute ich mal. Ja, ja, ich muss aber ehrlich sagen, dass mir das spielen wenig zu kurz vorkommt. Bin das nur ich? Ja, kommt das Spiel etwas zu kurz vor. Nein, das hat Trockenheit. Willst du mich veräppeln? Boah, jetzt bin ich down. Oh, Beleber verschwendet. Dankeschön. Wieso kann mir das Spiel nicht sagen, was für eine Fähigkeit der hat? Nee, find's doch heraus. Alle haben irgendeine Fähigkeit, wo die Wasser. Durch Wasserattacken wieder Leben bekommen. Ey, was ein Rotz. Was ein Rotz, ey. Was soll denn das? Boah, das geht mich gerade richtig auf. Mein süßes, süßes Kremi. Setzt jetzt Zauberschein ein. Und down. Nice. Okay. Kremi äh, kriegt sogar Level Up Und Silent auch. Cool. Letztes Pokémon von ja Irokex. Oh oh. Von meiner Rival habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie du mir einheizen kannst. Irokex e ist echt nicht zu spaßen, du. Der will ich auch mal im Team haben. Schwarzen Weiß, so Schwarzen Weiß 2. Das wird ja auch. Äh, Jahre. Let's play irgendwann. Und glücklicherweise war es effektiv. Super. Rutini Level Up, Kursi, Level Up. Nice. Was soll das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie drauf hatten. Naja, zum Teil schon. So langsam verstehe ich, warum mein Mopekos an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir, ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht, ich werde alle acht Orden sammeln und um dann euch gegen mich antreten. Beim Champ Cup gewinne ich meine Revanche. So, nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los mir nach. Okay. Und da sind wir in Spikeford angelangt. Was ein versiffter Ort. Zumindest die Wände sehen nicht geil aus. Weil es ist so. Uh, als wäre es da schon seit zehn Jahren. Äh, ich meine 10 Jahren. Uh, ich mein, 10, 100 Jahren. <lacht> Sehr kleine Stadt, wie mir scheint. Also wirklich klein. Nicht mal auf der Map wird angezeigt, dass es hier eine Arena geben soll. Das hat mich richtig aufgeregt. Mir wurde gesagt, die siebte Arena ist hier in Spikeford. Okay, schaut euch das an. In jedem, in jeder Stadt gibt es hier auf der Map eine übertriebens große Arena. Damit man weiß, da ist eine Arena. Da ist eine Arena. Da ist eine Arena. Und so weiter. Ne? Und dann gibt es Spikeford. Denkt sich so, nee. War ich nicht. Als würde niemand wissen, was Spikeford ist. Hä? Wieso? Why you do this, Nintendo? Game Freak? Hey du, mag ja nicht, Mary's Mopeko zum Wein zu bringen. Sorry. Ich dachte mir schon, dass ein Trainer, der es bis nach Spikeford geschafft hat, eine bestimmte Aura ausstrahlen würde. Du so, bist hier daran. Du bist hier daran könnte mir, wir wollen, können wir wohl dies ändern. Dann geh im vorderen Ness heraus. Ness? Okay. <lacht> Wie soll ich denn sonst denken, wenn er Ness sagt? Mit Z. Ness. Der ist also nicht erschienen, der Ness. Mensch, Ness! Ich bin enttäuscht. So, wir gucken uns ja natürlich erstmal um. Spike 4, die chaotisch aneinandergereihten Läden verleihen dieser Stadt ihren punkigen Charme. Okay, super, ich mag die Stadt nicht. Ich mag sie nicht. Äh, ich kann nicht rein. Okay, super, toll. Ich mag die Stadt einfach nicht. Kann ich hier rein? Das wäre super gewesen. Nein. Oh. Wenn das Reuter geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde das herausfinden. Ja, yeah, das ist für dich. Ich habe viel zu viel davon. Viel Erfolg. Oh, danke. Ole und willkommen ins Bikefort. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich gleich los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, deine Uniform zu schlüpfen. Es geht direkt los? Wenn du zum Arena-Deil musst du schnurstark in diese Richtung weitergehen. In die Stadt ist die Arena in der Arena Challenge. Alles klar. Oh nein, wir kämpfen ganz lang gegen Team Yell. Ist dann ein Team-Yell-Mitglied? Der Arena-Leiter? Hey, Arena-Challenger, willst du hier durch? So dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Pad-Situation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, da habe ich noch eine Lösung. Lass uns kämpfen. Ich hoffe, dass ich viele starke pokémon Ein Geradax. Nicht mal entwickelt wir sind schon hier kurz vor der siebten Arena und du willst mir sagen, du hast kein Barrikadax? Enttäuscht bin ich sehr. Aber wirklich, wirklich sehr. <lacht> mhm, m, m, m, m, viel zu einfach. Seine Pokémon haben meine Verteidigung ganz einfach links liegen lassen. Komm, beiseite hier. Ich hätte mich extra zwischen diese Wände an die Lauer gelegt, um dich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist das eher alles Jacke wie Hose. Okay. Ich muss dich wohl über. Ich muss dich wohl oder übel durchlassen. Na los, geh schon. Ja, ich werde auch schon gehen. Okay. Hm. Hallo. Pantymos ist ein begnadeter Tänzer. Das hielt die Stimmung im Team. Pantimos? Okay. Sag mal, kennst du die Attacke Lichtschild? Die lässt nichts durch, im Gegensatz zu mir. Naja, oder zumindest wenig. Hm. Pantimos! Aber ein normales, kein Gala-Pantimos. Es gibt ja jetzt einen Gala-Pantimos. Hä? Was? Was haben wir denn da? Einen Challenger? Und du willst einfach so hier durch? Dann musst du erstmal an Team Yell vorbei. Und das wird nicht leicht, denn Spikewood ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Heimvorteil. Tja. Puh. Das Ist ja echt langweilig wie Team Rockets, Immer die gleichen Pokémon. Also es ist ein wenig enttäuschend, muss ich sagen. Ich bin schon Level 50, ey. Ich bin so krass. Level 50, hier seid noch keine Level 50. <lacht> ich weiß nicht welchen Typen die haben, deshalb lässt einfach mit dem Talon... Rinne. Vorne. Aber, aber, ich hatte doch Heimvorteil. Hilft nicht immer. Mein Pokémon findet es total stark, wie stark du bist. Sobald wir weg sind, geht die Neontafel da drüben an. Das heißt, dass du weiter kannst. Panty-Moss. Oder im Englischen auch müsste mime Panty, Panty. Wie <lacht> er sich bewegt. Ja, ich weiß, dass ich nach rechts muss. Danke spiel <lacht> Aber das erinnert mich vorhin an solche ähm, maps Da gibt es ja auch immer so ein Schild. Dann, go, go, nach rechts. Oh, kann ich mich hinsetzen? Cool. Uh, hi. Ole, ole, olé, ole! Wenn wir gerade zugejugelt haben, niemanden! Wir waren einfach in Ole-Laune! Ole! Oh mein Gott, wir haben das überlebt? Also, ich meine, ohne Kratzer, ohne Prellung, und sie sind einfach auf ihre Beine, ohne irgendeine knienende Animation. Okay, krass. Na, bin ich erschreckt? Ehrlich gesagt, bin ich sogar selbst ein bisschen erschrockt. Aber nicht vor mir selbst, sondern weil die Landung so wehgetan hat. Ach so, hat doch wehgetan, okay. Ja, hoch war es ja nicht, aber trotzdem muss er ja trotzdem prellen, oder zumindest so, dass du kniest und deine Hände flach auf dem Boden hast, und nicht nur abstützt. Keine Ahnung. Also gut, du kämpfst gegen mich, damit ich von diesem Schmerzen abgelenkt werde. Ja, aber dann kriegst du noch mehr Schmerzen, weil ich werde dich besiegen, du. Sag's dir nur. Vielleicht haben wir sogar heute die äh, äh, Arena durch. Wer weiß. Aber oh, ich mag die Arena-Challenge. Das ist echt cool. Und ich hab nichts dagegen, wenn die das für nicht jede Generation machen. Ist das echt eine coole Idee. Vielleicht nicht die Arena-Challenge immer. Aber so eine Mission immer bei der Arena. Das wäre geil. Das noch lebt, komm, hau ab. Kann es nichts, bist nichts, wirst nie was werden. Irokex. 51. Schon Ey, das ist, ich bin so krass. Ich habe verloren und mein Bein tut wieder weh. Zwei Schocks auf einmal, du wolltest das. Ich habe dir gesagt, das ist nicht gut. Tja, ich habe verloren, aber ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Das könntest du ein bisschen würdigen. Naja, wenigstens tut mein Bein jetzt ein bisschen weniger weh. Also kann ich das weiter suchen. Der andere hat mich nicht mehr angegriffen. Toppleber. wo gibt es hier Items? Warum ist die Stadt so seltsam? Na, Camper. Hey, deine Pokémon weifen inzwischen bestimmt auch auf dem letzten Loch. Ach, die beiden. Wir wollen berühmt werden. Darum wühlen wir Tag und Nacht unseren Backflap. Da staunst du, was? Währenddessen haben die ihre... Bodypillows in der Hand. Oder Banner, <lacht> wie andere sagen. Hey, staun gefälligst! Wenn du durch das ganze Gestaune abgelenkt bist, kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen. Äh, nein. So funktioniert das nicht. Ich mach dich locker easy down. Schnee -bunda. Schnee -bunda. Immerhin mal ein neues Pokémon hier zu Gesicht. Also... Von denen ein neues Buchmann, die hatten jetzt noch nie einen Zibuna gehabt, soweit ich weiß. Vielleicht habe ich jetzt auch vergessen, aber ich glaube, die hatten bisher noch keinen Zibuna. So, hab ich mich down. Piu! Der Durchschuss. Ach, easy hier einfach. Einfach zu easy. Wie, schon vorbei? Echt jetzt? Echt jetzt. upsie ich, hatte, ich hätte wohl eher an meinem Kampfstil fallen sollen, als an meinem Backflip. Danke für den Tipp, Schwester. Du hast einen neuen Fan in mir gewonnen. Hä? Wie bitte? Okay. Meinst du gerade zu mir, Schwester? Ja. Weiß nicht, ich glaube, das war positiv gemeint, danke. I guess. <lacht> so, also, wie lange dauert das denn? Ah, wir sind am Ende. Okay, let's go! Oh, oder nicht? Jetzt tritt Team Yell so richtig auf! Du denkst wohl, als Arena-Challenger kannst du hier völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften! Tja, da muss ich dich enttäuschen! Falsch gedacht! Hey, du bist umzingelt! Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du nach Hause fahren! Äh, puh, was hätte ich meinen Einsatz verpasst? Aber um mich zu schminken, war keine Zeit mehr! Ja, du siehst richtig! Wir von Team Yell sind in Wirklichkeit die Arenaleiter äh, von Spikeford! Okay. Das war mir doch schon irgendwie klar, dass Team Yell hier ihr Übel treibt. So, Pion Draghi habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, du. Dass das Vieh noch gibt, ne? <lacht> so, kommt Zwollock. Ähm, ich würde eigentlich nicht mit Zwollock kämpfen gerade, aber passt schon. Oh, ich habe keine Chance. 4 und 3 geht erstes darum, weil das kann echt böse Dinge machen. Und Cleopatra. Oder Cleopatra. Ich kenne ja eh nicht so viel. Ist halt wie es nur Billig hat. Nur halt. Etwas anders, aber. Komm. So. Tschüss. Gewonnen. So, wer ist der Erinnerer? Ich will ihn heute noch machen, weil die Zeit reicht nämlich noch. Unerwarteterweise. Zwarler kriegt ein Level Up 47, cool. Also, ich hätte es viel besser gefunden, wenn du gegen uns verloren hättest. Habe ich nur als Mitglied von TBL versagt? Oder als Arena-Reiter? Arena-Trainer. Achso, Trainer. Ich habe immer Arena-Leiter gelesen, sorry. Pa, wie mir ist doch egal, was du gewonnen hast. sehen nächstes kann du so mit dem Arena-Leiter zu tun. Das ist der wirklich Arena-Leiter, kein Arena-Trainer wie uns. Und der hat mächtig was auf den Kasten. Ich mache mir keine Illusionen. Jeder weiß auch schon längst, wer wirklich unser Team hier steckt. Dass du mich ohne meine Teamschminke erwischt hast, krassiert keinen. Bestimmt nicht. So, und jetzt mache ich erstmal mit die Balge. So sicher. Okay. Let's go. Soll ich einfach Mary, oder? Bitte was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Oh, Malke, hast du mich erschreckt. Tut mir echt leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade. Verklickert bekommen, dass Spikewall für mich abgeregelt wurde. Mit Spikewall geht es einfach immer weiter den Bauch und Bach runter. Und was unternimmt arena Leiter nest dagegen? Nichts, er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen und haben uns dann als Team Yell verkleidet, um die anderen arena challenger zu sabotieren. Was? Die sind gar nicht echt. Unser Plan war, keine anderen Challenger in an die Stadt oder ins Arena-Stadion zu lassen. Damit hätte Miss Mary leichtes Spiel gehabt und die Arena-Challenge ganz alleine gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ Cup gewesen. Ihre Chancen, den Champ Cup vom Champ vom Thron zu stoßen, wäre damit sowas von gestiegen. Ich weiß es nicht. Das ist doch Betrug! Nein, Betrug! Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. Mike, vergiss dieses Mal alle Arena-Formalitäten. Ich kann einfach direkt in der Arena das herausfordern. Okay. Da vorne steht er also. Bisschen bereit dafür. Ganz kurz nachchecken. Ähm. Okay, Audi nimmt noch auf. <lacht> Spaß. Ähm. So, speichern wir natürlich. Das ist ganz wichtig immer. Und let's go. Ja, rech nicht mit denen. Kein Bock. Oh, Zoberis im Hintergrund. Was das wo heißt? Ich möchte einen Pokémon tauschen. Würdest du meinen deinen gegen ein Pandimos? Aus der Kante gehen. Barikatax warum nicht Pandemus gegen Pandimos? Äh, wow. Okay, let's go. Wer ist es? Es ist niemand geringeres als. Das ist ness. <lacht> Was? Wait, warum, warum warum, singt er nicht? Der bewegt seine Lippen, bewegt so sein Mikro, seinen Körper, aber er, er sagt nichts. Und der auch. <lacht> Endlich kommt mal jemand. Als Arena-Leiter bin ich nicht wirklich, so sowas gebrauchen musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner ausfordern würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Torben mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion ja, aber... So allein zu sein, hat ganz schön in der Seele wehgetan. In diesem Stadion ist dein leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß dran haben. Jo. Ist doch ganz schlimm hier, oder nicht? Hat was. Aber warum war da kein, kein Sound? Dann wollen wir mal. Ich bin arena Letter von Spikefort und begnadeter Trainer von Unlicht pokémon Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich den wehmütigen Ness. Dieses Lied ist für alle, die glauben, mich in einem Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird's gerockt, Spikefort. Okay. Denn eine andere Musik... Und irgendwie. Ich will euch alle hören. Sagt es mir. Los, Aerocakes, <lacht> Oh Gott, welche Stimme macht mir, mein Hals langsam weh. Oh, Vier Pokémon. Okay, dann schieße ich euch einfach ab. Und das war's. <lacht> Sorry. Kampf ist echt nicht schlecht, so. Es ist nur alles etwas anders und irgendwie vor allem auch sehr seltsam, finde ich. Keine Ahnung, das wirkt alles so seltsam. Ungewohnt, so. Ach, keine Ahnung, es ist so seltsam hier. So, Erokex, kann natürlich nichts. Leckheck. Erokex. Kalamanero. Was ist das für ein Pokémon? Oh, das Vieh. Mit seiner Fähigkeit Umkehrung wird Kalamanero euch ordentlich aufmischen. Okay. Da bräuchte ich erstmal ganz schnell eine Heilung. Mm, Übertrank. Ja, komm, verschwenden wir uns Übertrank. Kein Bock. Chumam, bevor ich hier noch sterbe. Schmarotzer. Aua. Okay, seltsame siebte Arena, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es nicht mal Arena nennen. Ich würde es einfach. Keine Ahnung. <lacht> Ist auf jeden Fall... Sehr interessant, kann man sagen. <lacht> Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde den vom Aussehen her sehr eigen. Und von der Persönlichkeit her, ich finde ihn vom, vom ersten Eindruck her sympathisch. Man kann sich unterhalten. Krimi und Kusi Level Up. Nice. Ein Barrikas Ja, Ja, klar. Sein Signature-Pokémon, oder? Vermute ich mal. Hier kommt das da der Bären, sein geländes es ein sein Gelände des Ist sein Markenzeichen Barrikadax Das war irgendwie voll seltsam mit meiner Stimme, aber egal. Ähm, ja. Da mhm. haben wir noch einen Übertrank. Ich mich ziemlich viel Schaden gemacht. Aber schaffen's. Diese Nummer habe ich mir aufgehoben. Das kommt wir durchdrehen. Oh Gott, was ist das denn für eine Attacke gewesen? Komm, Präzisionsschuss oder kein Bock oder was? Ablocker, Kacke. So. Bam. Bam. Oh, verdammt, ich brauche zweimal. N was? Next Strike? Habe ich richtig leben Was war das für eine Attacke? Boah, verschwends doch nicht meine Kack-AP, ey. Du bist doch so ein Rotzvieh. Ich kann ich einfach verhacken? Nee, ich muss blocker einsetzen. Du Kackpenner. Piu. Bam. So, was ist dein letztes Vieh? Vielleicht hat er nämlich noch. So, Internal mit 52. Damn. Skunk Tank. Nicht meins. Bei mir gibt's keine Zugabe, keine Songs, keine Attacken nur noch keine Pokémon! Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, keine Weiterentwicklung, aber doch, das ist die Weiterentwicklung, ich hab ich verirrt, sorry. Das war das stinken, aber das soll. Ich werden alle stinken, aber was soll's. Okay, super. So, das ist instant down, oder? Ich glaub schon. Ja. nice. Okay. In dieser Folge noch die siebter Renne geschafft. Putini Level Up und Silienbrieben sogar auch. Nice, nice. Psychokinese, gerne, gerne. Kein Ding, Mann, kein Ding. Die Rock girl. Ähm. Hohl Volltreffer. Ja ah, komm, Kack auf Volltreffer. <lacht> geschafft! <lacht> Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Lass uns das irgendwann mal wiederholen. Hm, vielleicht. Ich bin froh, dass ich gegen mich antreten durfte. Meinen Pokémon scheint es genauso zu gehen. Ich gehe Orden, oder? Leider keine epische musik aber passt schon. Hier, das ist der Unlichtorden. orden Oh, weint nicht. Bisher 55 fangen super. Eine Uniform kriegst du auch noch. Hm, ich sollte die Dinger unbedingt auf meinem Konzerten verkaufen. Okay, danke. Als nächstes war mich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus Deine Schwester? Mary ist deine Schwester? Why? Was? Findet ihr sehen ähnlich? Ich meine schon, aber... Hm. Hätte ich jetzt nicht herausgefunden. Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt? Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks ihr abschauen können. Wirklich? Hm. Hör mal, Mary, es gibt da was, was ich sagen will. Ich würde meine Stelle als Arena-Leiter von Spike fort gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, dörner einzusetzen, hast du als Arena-Leiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruderherz, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will auch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch Arina Leiterin sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass mich noch mal überprüfen, ob das Zeug zum Champ passt. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Maike. Aber jetzt bin ich dran und darf ich also vom Acker machen. Bis bald. Okay, danke Du hast Neske besiegt, was? Ja, ist eine TM zur Belohnung. Standpauke. Lustig. Was? Hey, auf Route 7, äh, ich meine 9, gibt es einen Notfall. Es scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Du da, du hast Nest besiegt, stimmt's? Dylan könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich bring dich zu ihm. Ähm, dürfte ich bitte die Folge erstmal beenden? Bis zum nächsten Mal!